Ja, hallo, meine lieben Zuseher hier auf GeolebenTV und auf dem Kanal von Telegram bei GeoSix. Ja, ich habe es ja schon vorangekündigt auf Telegram zumindest, dass ich einen sehr spannenden und interessanten Gast demnächst hier bei mir begrüßen darf und zwar den Diplomfachwirt Martin Steininger. Und wir haben uns vor kurzem kennengelernt, gell, lieber Martin. Ja. Wir haben so gemeinsame Interessen auf die wir jetzt nicht so wahnsinnig kommen werden, aber wir haben uns, wie gesagt, vor ein paar Wochen kennengelernt. Und da habe ich gemerkt, wow, den Martin, den musst du einfach unbedingt mal interviewen, weil was der auch alles zu erzählen hat, das darf nicht in seinen eigenen vier Wänden bleiben. Das muss in die Welt hinaus. Darum sage ich jetzt noch mal herzlichen Dank, lieber Martin, dass du dich zur Verfügung stellst und vor allem auch heute mit deiner Geschichte eben auch hier eben mal in die Öffentlichkeit gehst. Hallo Martin, servus. Hallo, danke lieber Geo, dass du mich da eingeladen hast. Wir haben uns ja unterhalten über das Thema okay, Burnout, depressive Verstimmungen, Stimmungsschwankungen etc., dass das wirklich immer mehr wird ja, und dass es auch mich getroffen hat. Auch jetzt, steht stehe natürlich jetzt wieder voll im Leben, aber das war nicht so leicht, wie ich das erlebt habe. Ja Martin, genau, und du sagst es gleich, genau, um das wird es gehen, meine lieben Zuseher. Es wird gehen um Burnout, es wird um das gehen, was. Wenn plötzlich das Licht ausgeht, sage ich jetzt einmal so ein bisschen übertrieben. Ja, weil Burnout ist ja nicht so ein bisschen was, nur eben, naja, ich fühle mich ein bisschen müde, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Wellnessen gehen, ne? sondern Burnout ist wirklich fast so in die Richtung, dass man sagen kann, okay, gut, jetzt ist einmal Ende, jetzt ist einmal aus und Schluss und jetzt muss ich echt einmal ein Reset machen. Ähm, wer mich kennt, weiß ja auch, ich habe auch schon mal, sowas in die Richtung gehabt. Ich sage immer so ein bisschen mittelgradiges Burnout, so vor circa zehn Jahren. Also ich weiß auch aus meiner eigenen Erfahrung, was es bedeutet, plötzlich nicht mehr so sein zu können, wie man das gerne hätte. Ja, Martin, jetzt steigen wir einfach mal ein in die Thematik und fragt einfach mal so direkt ins Herz, sage was ist damals passiert? Was waren die Auslöser? Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Was war einfach? Weil Im Nachhinein ist es natürlich immer leicht zum, zum Analysieren. Ja. Man muss sich das so denken, es hat Anfang 2016 ich bin im Job gewesen, habe viele Flüge gemacht, der ist ja wirklich so Eintagesflüge kurz nach Frankfurt, dann wieder, wieder, wieder nach Hause gehen und am Ende in Früh nächsten Tag gleich ins Auto um 5 Uhr der Früh aufstehen, teilweise ja wirklich stundenlang Auto gefahren, nächstes Meeting, also man, man hat das schon gesehen, okay, das ist mal dieser berufliche Stress gewesen, ja? okay, das ist man ja, als Mann ist man das jahrelang gewohnt, mhm. so also überhaupt, ja, da sagt dann ja ja, okay, du bist der mal, das ist so, da muss man durch. Und da gibt es dann halt ein paar Nächte, die schlafen ein bisschen schlecht und da sind ein paar Wochen, die schlafen man schlecht, aber das wird dann schon wieder besser. Ja. Und bei mir hat es aber dann angefangen, ähm, die Schlafprobleme waren die ersten. Ja. Also die Schlafprobleme haben wir angefangen. Du gehst ins Bett und dann kannst du die Uhr richten, jeden Tag um 4 Uhr in der Früh stehst du auf und das mhm. Gedankehau hört einfach nicht auf. Und dann immer ist es 3 in der Früh, 2 in der Früh, 1 in der Früh, ja, bis es irgendwann einmal so anfängt, dass du gar nicht mehr einschlafen kannst. Äh, dazu haben dann auch Darmprobleme geführt, also wirklich, ich habe Durchfall gehabt, ich habe abgenommen, schrecklich. Mhm. Äh, ja, Und wenn es nicht dann... Lange Zeiten nicht schlafen kannst, dann, dann, dann fangst du zum, zum, zum Zittern an, du bist nicht mehr, du hast nicht mehr die Energie. Also, so hat es jetzt einmal angefangen, das Ganze. Mhm. Okay, also, das war der Anfang, ja. Das klingt ja mhm. auch schon relativ dramatisch. Ähm, war das dann so in die Richtung, dass du dir gleich dachtest, ja, wow, Burnout oder wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen, mal zu schauen, okay, ist auf der körperlichen Ebene oder wie, ist es? wie war das dann für dich so? Das war eigentlich. Und darum sage ich, eigentlich muss ich mir im Nachhinein schämen mit teilweise, dass ich überhaupt nicht auf die Signale von meinem Körper äh, gehört habe. Ja? Mhm. Weil man geht halt dann irgendwann einmal zum Hausarzt und sagt es so und sagt, ja. Ein bisschen überarbeitet, ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen zurücklehnen, ja, aber das geht ja nicht äh, beruflich. Ich, ich, ich muss, muss mein Mann ja, stehen oder die Frau, den, den, die Frau stehen. Und ich habe überhaupt noch nicht in die Richtung gedacht, dass das eigentlich ein Burnout ist. Ja. Er hat das an hat der Haushalt nicht so gesagt, so, okay, ein bisschen Überarbeitung und es kommt öfters vor, nehmen Sie nochmal ein bisschen Auszeit, ja, aber das, das geht nicht einfach aus. Ja, okay, ich habe weiter hab so weitergemacht. Und Irgendwann einmal ist dann dieses Grau in Grau gekommen. Ja? Und Bernhard sagte ja schon dieses Wort du brennst langsam aus. Also früher habe ich, hab ich je, über jeden gelacht von das gehört habe. Ja. Nein, und die hat der Burnout und, und, und die kann immer arbeiten gehen und die, die kann immer aufstehen und dies ist antriebslos und die, das, das gibt es sogar nicht. Ja. Und dann hat es aber bei mir angefangen. Ja. Ich wollte am Wochenende dann nicht ganz mehr irgendwo hin. Ich habe immer nur versucht irgendwie zum Schlafen, weil ich in der Nacht nicht habe schlafen können und, und dann sind die Gedanken. Sind dann immer negativer geworden, da sind Ängste gekommen, also wirklich schon, also das gibt es ja nicht. Ja. Und dann, ja, auf einmal habe ich die, die, die Zustände, ich habe dann zum Rehner gefragt, der habe wie gesagt, das kenne ich nicht, das gibt es nicht. Ja. So waren das schon, so, das waren schon die, die ersten groben Phasen, die ich dann begonnen die Ängste, die du bekommen hast, haben die da so einen realistischen Bezug gehabt? Also war da was, vor dem du dich dann hast fürchten können, oder waren das quasi eher so generalisierte Ängste, wie man das sagt? Ja, das, das war zu dieser Zeit, okay, es, es hat angefangen, äh, ich habe nebenbei äh, haben wir ein Haus gebaut, ja, äh, es hat dann Kasten, okay, man, man, man siedelt dann um etc. Es ist eigentlich ja eigentlich Finanziell war alles eigentlich in planbaren Schritten, aber auf einmal fängst du an, ja was ist, man jetzt den Job verliere und was ist, wann das passiert und dann mhm. sagst du, es gibt es ja gar nicht. Und das versucht dann, dein den Gehirn versucht dann in der Nacht immer, irgendwelche Sachen zu lösen, was aber gar nicht zum Lösen gibt und, und die, die rundherum ja, sind dann diese typischen ja, Zurufer, Ach, geh, ist ja nicht so arg, die die Zaun, das wird schon, okay, das gibt es ja nicht, warum hast du nicht, ja und du kannst das selber nicht erklären. Und dann also du willst du, ja, sagen, nicht sagen, die Zurufer kommen von außen, also ja. welche Freunde, Bekannten, äh, so, so in der Richtung, also waren nicht ja. nur die eigenen Kritiker, sondern ja. von außen kommen, dann sollst genau. Genau. Äh, wie, mhm. was hasten du, ist ja nicht so tragisch? Reißt die mhm. Zahn vielleicht auch noch? Ja, ja. Okay. Genau. Ja, und äh, dann, ja, und das ist natürlich dann über, über, über Monate so ich hätte hingegangen mit, mit, mit, mit, mit dem Schlafen, nicht schlafen können. Und ich bin aber viel mit dem Auto gefahren, das heißt, ich habe dann teilweise über Rostplätzen, habe ich, hab ich dann einmal ein paar Nappings machen, einlegen müssen, weil es ja nicht, nicht mehr anders gegangen ist. Und ich mhm. habe nicht gewusst, was ich dagegen tue. Und dann dann mal. Das war dann kurz davor, also weil das, das war dann wirklich Schlag auf Schlag. Ich bin dann noch mit zu einem Hausarzt gegangen, da hat man dann, ich kann mich noch erinnern, diese Trittdiko, ja, mhm. das ist wie so eine Sonnenblume jetzt da drauf, mhm. die so ich nehmen und das dauert dann zwei, zwei Wochen, bis ich in so eingebendelt bin, nur das hat nicht lang gedauert. Ich habe die zwei, drei Tage genommen mir so geheiratet. Dann mhm. war es erst einmal kurz und am Wochenende einmal, äh, bei uns in der Neuromed-Klinik, ja, Bernhard klinik und äh, es ist halt auch... Psychiatrie war ich drinnen, hätte, ob das gut erklärt. Es ist nicht mehr, mehr gegangen. Ja, ich wirklich, ich hab, meine Frau hat mich eingefahren und ja, dort haben die dann gesagt: Ja, also, das ist eine Depression. Wenn Sie Herr Steininger bleiben, Sie jetzt da zwei Wochen bei uns, Aufenthalt, und dann geht es wieder. Und wenn Sie jetzt aber glauben, Sie gehen an, das wird nicht lang dauern und Sie werden sehen, es wird Ihnen so treffen dann reden wir von vier, fünf, sechs Wochen. Oder es kann länger dauern. Mhm. Dann denken wir, nein, ich kann ja nicht sagen, dass ich jetzt da der, der Neuromed in der Psychiatrie, nein, das kann ich nicht machen. Dann bin ich nach Hause gegangen. Okay. Und, und dann hat es ungefähr, ja, äh, ein paar Tage habe ich noch Krankenstand gemacht und dann bin ich wieder in die Firma gegangen. Und ich kann man noch erinnern, ich bin da vor meinem vor mein Computer gesessen, meine drei Monitore und da Farbe hat es BAM gemacht. Ich habe richtig, wie ein, wie ein, wie ein Hirnschuss, ja. mhm. hat dann später rausgefunden, das nennt sich Supor, das heißt, das fährt das Ganze, ein ganzes Gehirn fährt runter. Also wirklich, das ist ein Shutdown. Mhm. Und was übrig bleibt nach diesem Shutdown, ist nur mehr dein, dein, dein, dein, dein Stammhirn, dein limbisches System. Mhm. Das was quasi das, was du nur atmen lassen kannst. Reines und, Überleben. Und, halt. Reines mhm. Überleben. Und ich bin dann dort gesessen im Büro, und habe nichts mehr kennen ich, hab, ich hab dann so von oben das ist eigentlich komisch ich bin da so wie jetzt da ich bin da jetzt in mein, meinem Sessel gesessen ich habe nichts mehr kennen meine Arme sind links und rechts runter geflogen und ich habe einfach starren Blick gehabt okay und ja so, so kann man das machen macht man was macht man in so einer Situation ist da die Frage die kommt wenn man mhm. quasi out of order ich, zum, ich, ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen bin. Zehn Minuten, Viertelstunde. Ich, ich habe Zeit Zeitgefühl mehr. Ich weiß nur, ich habe mein Handy am, am, am Tisch gehabt, aber ich habe meine Arme, ich habe da nichts heben können. Und dann hat es aber einen Anruf von meiner Frau gegeben. Den habe ich gesehen. Mhm. Ich habe dann das Handy angeschaut und gesagt, wie kann ich da jetzt anheben? Das war wirklich so. Und ich habe dann irgendwie mit einer Hand die andere Hand gestützt. Und ich, hab mit einem kleinen, ich kann mich noch erinnern, mit so einem kleinen Finger habe ich dann so quasi den Wischer geschafft und habe nicht mehr sagen können, hol ich, okay. ich mich an. Also hol ich mich an. Und was... Ja, hol ich mich an. Ja, und ja. Was, ja, halt ja, mich ja, ja, genau. Und <lacht> für die Deutschen zu sehr. <lacht> das ist... Und dann sagst ja was ist, denn? Was, mhm. was ist denn los? Und ich habe das einfach... Ich habe nur das so stümperhaft sagen können und das wars. Und dann hat meine Frau äh, meine Kollegen angegriffen, ja, weil ich habe da nicht mehr, mehr abheben können. Und ich habe gesagt, ja, der sitzt im Büro. Und da sagt, ja, der sitzt da, der, der bewegt sich nicht. Der ist nicht ansprechbar. Das, hat, das haben sie mir dann gesagt. Ja, dann ist meine Frau in die Firma gekommen. Wir sind dann, Hausarzt war nicht da und dann sind wir zum Roten Kreuz. Äh, bei uns gefahren in die Ortsstelle in der Nähe. Ja, das war so quasi die erste, erste Station. Die Erstversorgung beim Roten Kreuz, okay. Und, ja, und ja. dann war quasi... Die Sendepause. haben, das war Sendepause, also die haben natürlich gleich gewusst, ja, das ist ein psychisches Problem, ja. Ja. da hat es was Psychisches, mhm, okay. sind natürlich in die Neuromate, ich bin mhm. genau zu dem Arzt gekommen, der mir das ich gesagt war, gehabt hat, ja. das war dann, also das ja. ich habe es ihnen gesagt, ja. sie haben nicht kurz auf mich, also das war dann gleich mal, aber ich meine, bis ich dann gekommen bin, bin ich im Gang gesessen, ich habe ich habe mhm. wirklich, also ich habe mich so, so verloren, so ärmlich, so so schutzlos habe ich mich in meinem ganzen Leben noch nie gefühlt wie da, diese Situation. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Wenn man so als gestandener Mann, ja, auch wenn man mhm. dich jetzt natürlich so erlebt, ist ja auch klar, na, du mhm. bist der Katznüchterl, wenn man in Österreich sagt, <lacht> mhm. und, und bist der gestandene Mann, bist im, mhm. äh, total im, im Berufsleben gestanden, und wenn man dann so in sich ja, einsinkt, ja, und hilflos wird, ja, das ja, muss eine schreckliche Erfahrung sein und ja. so ähnlich, ich sage jetzt einmal nicht ganz so schlimm, ja, aber ist auch immer blöd, diese Dinge zu vergleichen, ja. weil jeder, jeder hat sowieso andere Voraussetzungen, jeder hat ein anderes Umfeld, jeder geht sowieso anders damit um. Ich habe damals gesagt, nein, Schulmedizin kommt mir da nicht mehr ins Haus, das mache ich für mich und ist mir Gott sei Dank gelungen, indem ich mich auch drei Monate aus dem Verkehr gezogen habe, sage ich jetzt mal. Und ich hatte einfach ein gutes Umfeld und äh, wo mir das gelungen ist. Aber es, wie gesagt, es ist bei jedem anders und kann mir eben auch gut, ganz gut vorstellen, wie das ist, wenn man wirklich in sich eben da einbricht und dann sich selbst eigentlich noch beobachtet und merkt, wie hilflos das man wird. Ja Martin, was war dann so der Punkt, wo du dann gemerkt hast, jetzt, jetzt mache ich mal das Richtige? Ich kann mir jetzt vorstellen, okay, ähm, da war sicher jetzt mal dann, weiß nicht, ein Krankenhausaufenthalt. Ja, also, das Ganze war einmal die erste Woche, habe ich nicht sprechen, habe ich mich nicht bewegen können. Also, sie haben mir raufgebracht auf die Station. Ähm, da haben sie mir dann eine Decken draufgelegt, wenn man kalt war. Sie haben mich umgezogen, wenn ich, wenn ich verschwitzt war. Okay. Dieses limbische System das ist so verstört. Das ist wie ein wie, wie, wie Pilot in einem, in einem Flugzeug hat hat man dann der Arzt das gesagt, hat, der nicht mehr weiß, auf was für eine Höhe er ist und der stört entweder extrem aus. Also wir fangen zum Schwitzen an, dann mhm. wieder Temperatur runter mhm. und sie haben mich natürlich dann mit Antidepressiva einmal so weit eingestellt, dass ich so nach einer halben Woche langsam einmal wieder halbwegs irgendwie habe kommunizieren leichte gespräche führen können ich war mhm. insgesamt fünf wochen drinnen ja. in diesen fünf wochen ja da, da, da fangst halt bei null an die, die sagen da halt ja mhm. wie beginnt denn ein arbeitsablauf bei ihnen wie ist denn das? Und dann sagst du ja, du stehst auf, schau im Bett, E-Mails checken, aufs Klo, dort auch noch E-Mails checken und WhatsApp und was weiß ich. Mhm. Und dann schon äh, sie aufregen, bevor man den ersten Kaffee gehabt hat und telefonieren und, und, und Handy Handy arbeiten, schon während dem Arbeiten fahren. Mhm. Ich meine, du hast ja Hauptteilung Abteilung mit, mit, mit, mit, mit Mitarbeitern, das ist ja nicht so, da sag ich mal, ja, dann kommt das einfach, das ist von heute auf morgen, ist dann der Stecker zu. Mhm. Ja, dann kommen Sachen, ja, was ist jetzt mit der Firma und das, und, und da hauen sie mich und verliere mhm. den Job und so. Ja. und Dann sagst du halt, Herr Steininger, Sie sind jetzt das Wichtigste. Mhm. Bitte, Sie müssen sich jetzt über sich Gedanken machen und nicht über andere. Mhm. Ja, und da sind wir jetzt genau bei einem Punkt ja angelangt, denke ich mir, wo dann wirklich äh, eigentlich sozusagen auch die Ursache zu finden ist. Ne? Wenn man das so sehen will, weil... Na, ins Burnout kommt man ja nicht nur so zum Spaß ja, oder wenn man sich kurz einmal ein bisschen angestrengt hat, sondern weil man auf lange, lange Sicht eben nicht auf sich geschaut hat, nicht auf seine Bedürfnisse nicht geschaut hat, äh, sich permanent überfordert hat, bis das ganze System einfach irgendwann einmal sagt: so, Schluss, Stecker ziehen oder wie er mhm. ja immer man das jetzt nennen möchte, der Körper, das komplette Körpersystem sagt Schluss. ja Im Endeffekt, das ist ja natürlich ein massiver Warnschuss ja, vom System, das sagt, so kann man immer weitermachen, weil sonst mhm. kommt es schlimmer als wie ein Burnout. Stimmt. Äh, wann ist wann bei dir so der Punkt gekommen, Martin? Wann, wann wo es wieder bergauf ging? Was war, waren so die, die wichtigen Eckdaten, würde ich fast sagen, die so waren, wo mhm. du gemerkt hast, so jetzt geht es wieder bergauf? Das hat schon, schon Zeit gedauert. Mhm. Man, man kann sich ja gar nicht fürchten, ja. Also du, du wirst langsam wieder an das normale öffentliche Leben gewöhnt. Ja. Mhm. Das heißt, du fährst einmal mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, also noch drei Wochen aber zum ersten Mal wieder nach Hause dürfen, zur zur, zur, zur Familie. Und das war Wahnsinn. Also mhm. ich, ich, ich habe so einen Stress gehabt, ich, ich war wieder froh, dass ich, dass ich wieder habe zurück in, in, in die Klinik. Also das ist wirklich so. Du, wenn das ist, und das war dann unter Burnout, muss man, muss man verstehen, ist das eine schwere Depression, ja, schwerste Depression bei mir, und das ist nicht einfach so schnell weggegangen. Und das heißt, auch wie ich dann rausgekommen bin aus dem Krankenhaus, kann man erinnern, das war so im Winter und die Föder und alles war so neblig. Mhm. Da habe ich, hab ich, hab ich noch immer, obwohl ich aus der Klinik war und, und Antidepressiva, habe ich noch immer Suizidgedanken gehabt. Also wirklich doch wenn ich. Mhm. Wenn ich jetzt was hält, ich, ich weiß nicht, was ich, was ich tue. Und das ist wirklich so schrecklich. Und dann so die richtigen, so richtig gut ist man dann noch zwei Monaten, ja, kann man sagen, hat es langsam begonnen, mhm. dass man beginnt, dass man sagt, okay, das war heute ein guter Tag, machen wir Hackerl. Nächsten Tag ist es ein schlechter Tag, ist so, das muss mhm. abhacken. Also und so und so kannst du das auch erklären, die, die, die, die, die Ärzte. Sie also sagen einfach, wenn es ein schlechter Tag ist, machen sie einen Hackel drunter. Das ist nicht wie ein, wie ein, Fu, wie ein Furst, in was sie noch brechen. Und ja, und, und, und jeden Tag wird es besser, sondern du hast wieder Rückfälle, dass da wieder zwei, drei Tage schlecht geht, dann geht es da wieder ein paar Tage besser. Und das ist wirklich, und das ist, äh, du bist Gefangener, du bist gefangener von deinem eigenen Gehirn. Wenn das da oben nicht passt, diese Chemie, kannst du machen, was du willst. Das funktioniert nicht. Mhm. Mhm. Du bist nicht glücklich. Es mhm. ist, ist, ist, ist nichts da. Mhm. Und du kannst dann noch sagen, du hast Kinder. Alles. Mhm. Es, es, ja. du kannst das nur so bewusst sagen. Das ist das, das, wie, wie wenn das auf einen, ja. auf einen Stein fällt. Ja, es ja. mhm. ja, wird wahrscheinlich so mit diesen Hackerl sein. Es ist zumindest meine Erfahrung, auch die Erfahrung, die ich natürlich in der Arbeit mit meinen Klienten habe als Coach und als Berater, dass man natürlich hier diese Hackerl, die positiven Hackerl, also die guten Hackerl, sagen wir jetzt mal so, mhm. die positiven, wo es gut läuft, und man sagen kann, wow, das war halt wieder ein Schritt vorwärts, dass man die mitnimmt. Ja? Und mhm. eben genau auf diesen Hackerl oder von mir sind es auch Stufen aufbaut. Mhm. Ja, und dann muss ich ehrlich sagen dann hat es aber wirklich begonnen dass ich in mir äh, gesehen habe das ist eine lebenskrise gewesen mhm. ja, und ich, ich sehe es wie mit mit irgendeinem mit irgendein getränk in einer flasche ja. mhm. das beutelt die her ja. das, das, das, wirklich, das schüttelt wirklich die her mhm. und man muss immer sagen ist was du schüttelst in einem Flascheninhalt, dann bleibt das über was halt nicht zum wegschütteln ist und mhm. dann fangst du an, auf das zum draufschauen. Mhm. So habe ich es für mich entdeckt. Mhm. Da habe ich halt viel mit Literatur mir angeschaut. Bei ja. mhm. viel Meditationen, also quasi so mhm. geführte Meditationen, weil ich habe versucht, Yoga ist nicht so mein, so geführte Meditationen, mhm. äh, Bücher zu lesen, Filme zu schauen, die, die, die, die, die was Positives in mir bewirken, mhm. äh, sie YouTube, uh, so wie jetzt bei dir, Geo, mhm. sowas, wo ihr wo alles irgendwie versucht an Strohhalmen zu fassen, um, um, um, um hier positiv, und ich war trotzdem, obwohl ich am Anfang länger gebraucht habe, war ich dann relativ, wieder auf so einen Dampf, also ich habe da eine Gesprächstherapie, also wirklich alles volle Programme, ja. das mhm. brauchst du. Also Gesprächstherapie ist eher für längerfristig mhm. und die anderen Sorgen sind halt für so kurzfristige Geschichten, so mhm. positiv stimmen. Mhm. Nicht jetzt immer positiv denken, das geht eh mhm. nicht ständig. Aber mhm. dankbar sein, Achtsamkeit, Achtsamkeit, ja. das ist ganz wichtig. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Was waren denn da so die Momente, wie du gemerkt hast, okay, wow, ich habe viel zu viel im Außen gelebt, ich habe viel zu viel für andere gemacht, ich habe viel zu viel für den Job gemacht. Mhm. Viel... Was, was waren so Momente, wo du gemerkt hast, wow, jetzt geht es jetzt geht's um mich. Ja, ja. man hat einfach gesehen ich ja, ich bin so der typische Vereinsmerkwesen gewesen, in jedem Verein, überall ja. engagiert. Okay. Ich habe in der Kirche, in der Kinderliturgie, ich überall mich engagiert, ich habe nie nachsagen können. Und das, das merken halt die anderen. Ja? Mhm. Wenn du jemand bist, der sehr so hilfsbereit ist und und dann sagst du halt irgendwie, du musst das auch lernen, einmal Stopp zu sagen oder zu mhm. sagen, das geht nicht mehr, mehr Ich habe schon ein paar andere Dinge früher. Halt ja, das geht schon irgendwie und dort. Und dann ist mir nicht gut. Weil dann machst du ein bis da ein bisschen was. Das heißt, dieses Fokussieren auf das Wesentliche und das musst du lernen. Also, du lernst viele Sachen über dich. Und ich habe auch zu der Zeit auch meinen Vater dann besser kennengelernt, weil man hat sich dann rausgestellt, dass mein Vater auch jahrelang an Depressionen gelitten hat und das kommt hat man aber irgendwie so unter dem Teppich irgendwie gekehrt. Ja, Teppich auf, unter, ja, ein bisschen mit den Nerven, ein bisschen an Nerven. Ja, bis aber man hat halt nicht mehr Und das, ja, das sind, also ich habe viel mit ihrer Zeit, ja das war 2016, 2017, habe ich quasi, bin ich wieder langsam dann auch in den Berufs, wieder wieder in den Beruf rein gewachsen. Ich dann eh nur zusätzlich dann einen Mitarbeiter noch mit aufgenommen, dass sie dass Arbeiten abgibt. Abgeben, nicht mehr alles auf nie lassen, also man muss wirklich umdenken. Und das war ja, die Angst, dass ich sowas nie wieder, ich möchte das nie wieder erleben. Das ja. ist das immer ja. hinter mir und dann da versuchst du, also bist ja. du automatisch getrieben, weil das willst du nicht ja. den ärgsten Fan, du willst du ja. sowas Menschen. Ja, das kann ich mir super gut vorstellen. Ja, das ist das Stopp sagen. Ja, das ist so ein. Es ist auch so ein, immer so ein, so ein Meilenstein eigentlich ja, in, in so einer Situation für dich mit Sicherheit eben auch äh, Nein zu sagen, ja, weil das ist es, man arbeitet sich auf auch für andere und ja. ein Nein oder kein Nein zu anderen oder ein Ja zu anderen bedeutet ja im Rückkehrschluss meistens ein Nein zu sich, ja? Ja. nicht immer, Natürlich nicht immer, weil das gemeint, das gemeinsame Ja zu, zum Verein zu sagen, und das ist natürlich auch sehr oft ein Ja zu sich. Aber wenn es umschlägt, ist ein Ja zu den anderen dann leider Gottes ein Nein zu sich selber. Und das, glaube ich, das hast du wieder gedreht. ja Das hast heißt, du ja. wird einfach ja. auch wieder gedreht in die Richtung. Ja, Martin, ähm, da könnte man, glaube ich, noch stundenlang drüber reden, <lacht> ja. über die Einzelheiten, äh, was auch immer da noch äh, alles so mitgeschwommen, mitgelaufen ist. Du hast ja ganz am Anfang schon erwähnt, du hattest ja natürlich auch körperliche Probleme ja und auch mit dem Darm, ja so in die Richtung, mhm. äh, ist da nicht wirklich gut gegangen. Und da hast mir du ja schon erzählt, was du so genommen hast. Ich möchte. Also grundsätzlich muss ich sagen, die Schulmedizin mit Antidepressiva, okay, wenn es so schlimm ist wie bei mir, muss ich sagen, war es sicherlich richtig, das zu nehmen, mhm. das geht gar nicht. Wenn du so mhm. weit am Boden liegst, okay. ist es. Aber ja. Schulmedizin tagtäglich zu verwenden, ist nicht ja. gut. Ja. Und ich habe lange Zeit gebraucht, dass ich diese, diese Mittel habe überhaupt ausschleichen können. Mhm. Und das heißt, dann habe ich mir reingelesen und dann habe ich heute halt so also ein testbasiertes System gefunden, ja, von einem skandinavischen Unternehmen, wo du einen Bluttest machst, das quasi feststellt, ob, ob du in Ordnung bist da drinnen und, und was dir abgeht. Ja. Und die sind halt drauf draufgekommen, okay, Darm ist ein großes Thema, weil ja Darm und Gehirn hängt zusammen über den Vagusnerv, das heißt, wenn es deinem Darm nicht gut geht, hast du automatisch, oder das ist eigentlich durch, durch die Bank, der, der, der was psychische Probleme hat, hat definitiv auch Darmprobleme. Und Dar Darmprobleme hast wenn du mehr als wie als wie zwei zwei Stück klopapier brauchst, dann ist der dann nicht in Ordnung. Ja? Also mhm. wenn du sagst, du brauchst 8, 8 18 Stücke, dann kann er jetzt schon dann ist es nicht in Ordnung. Dann brauchst du Ballaststoffe. Ja? Und wenn diese Entzündungen, dass du die reduzierst, das also aus dieser Test kann dann sagen, ob du, in eine, ja, ob du eine sogenannte stille Entzündung der Zellen ja, in dir ja. hast. Und ja. wenn du das hast, kannst du etwas nehmen, dass diese Entzündung zurückgeht und du das dann aber auch nochmals dann noch vier monaten quasi einmal nachtesten kannst und um wirklich zu schauen ist die entzündung zurückgegangen ja? das hat mir dann eigentlich am besten geholfen und da gibt es auch äh, äh, so presslinge aus safran die mhm. die mir geholfen haben die antidepressiva auszuschleifen das heißt ich hab da diese diese safran kapseln habe ich quasi genommen und habe dafür dann die antidepressiva äh, weggenommen in, im zuge mit meiner Psycho äh, Psychologen, ja, Psychiaterin, mhm. und das hat dann funktioniert, und dann bin ich weggekommen. Das war der fünfte Anlauf, und mit dem fünften Anlauf habe ich dann geschafft, dass ich die Antidepressiva wegbekommen und wieder normal, weil da sind ja Nebenwirkungen wie Libido-Verlust etc. Ich brauche gar nicht sagen, was da ist, aber da, okay. da hängt. Also, okay. Ist, äh, ja, okay, Martin, wie du dann einfach wieder deine Zellen auf Vordermann braucht hast, ja, weil das hast du ja kurz angesprochen, die Zellen sind ja natürlich die, die in Mitleidenschaft gezogen werden, weil das ist, da ist der Motor, da ist der Antrieb für unseren Organismus, da ist die Kraft drinnen. Wie du das wieder geschafft hast, damit die wieder so richtig von Schlapp auf Kraft gekommen sind, das besprechen wir, meine Lieben, Zuseher, in einem zweiten Video. Gerne, und da schauen wir uns das, sehr, sehr genau an, was da einfach alles so funktioniert, was du gemacht hast, damit deine Zellen hier wieder gut oder super gut funktionieren können, weil so wie ich dich erlebe, bist du wieder fit und im besten Mannesalter, in der besten Manneskraft. <lacht> ja, meine Lieben Zuseher, danke auf jeden Fall mal fürs Erste, dass ihr hier mit dabei seid. Ein sehr, sehr interessantes Thema, ein sehr berührendes Thema natürlich auch, weil Burnout, und da kommen wir in einem dritten Thema auch noch dazu, psychische äh, Krankheiten, psychische Folgen, auch von Corona, werden wir in einem weiteren Video auch noch besprechen. Da schauen wir uns da wirklich alles nochmal ganz genau an. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Danke, Danke Martin jetzt mal für das erste Video. Daumen hoch, ihr wisst schreibt mir eure Meinungen diesbezüglich zu diesen Themen in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Ja, ich sag ciao, tschüss und servus, euer Gio, bis zum nächsten Video. Baba.